Hallo NES-Freunde und nes freunde ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Nintendo World Cup. Wer kein NES-Game versäumen will, der kann da unten gleich mal abonnieren und vielleicht auch die Glocke läuten. Ja, Nintendo World Cup, eins der wenigen Vier-Spielerspiele am NES, funktioniert nämlich mit. Diesem Adapter hier wunderbar. 1, 2, 3, 4 Spieler mit diesem Adapter. Ich besitze ihn leider selbst nicht. Ähm, Aber Vielleicht lege ich mir dem mal zu, weil ich hätte ein paar 4-Spiele am Ende. Ist. Gut, ähm, wir starten. Wir machen wie so oft eine Challenge. Wir spielen hier Deutschland gegen Kamerun. Und ich versuche versuchen mindestens fünf Tore zu schießen. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie viel Tore ihr schafft. Ich schafft bestimmt mehr. Ihr habt da mehr übung drinnen. Ich habe das nur einmal kurz probe gespielt vorher. Gut, geht schon los. Action ist was unterhält. Bald gleich übernommen. Und wurde gleich weggefallen, hier. Komm on, so wird das nicht mit den fünf Toren-Vorsprung. Ich muss. Erst erstmal ein paar zu Tode Fallen wahrscheinlich. Ja, hier kann man wirklich nur ähm, mit Fallen gewinnen. So, AX, komm an. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Hier, ich versuche, ich versuche mal reinzulaufen ins Tor, mal schauen, ob ich es schaffe. Ja, yes, 1 zu null, gut. Ich bin gespannt, mit wie viel Toren Vorsprung ich es schaffe. Fünf Tore sollten drin sein, glaube ich. Wenn es so weitergeht. So, man, versuchen wir mal einen Superschuss. Passt zu mir, Junge. Und. Bam! Bitte geh rein. Höh! Wieso kann sie den halten? Ich dachte, Superschuss kann man nicht halten. Verdammt! Was ist denn da schiefgelaufen? Missverdammter! Okay, machen wir nochmal den hier. Knapp an der Linie, verdammt, da oh müsst Ja, wird vielleicht auch nicht so easy mit den 5 2 vorsprung Passt du mir, Junge, passt du mir. Und... Yes! 2 zu 0 für Deutschland. Come on. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, So. Nochmal, nochmal, nochmal. 15 zu 0. Das 15 zu 0, weiß nicht. Geht sich. Soll sich ausgehen? Nein, äh, jetzt hat er zu mir gepasst und ich bin gar nicht da, ich war nicht tot. Ich, gut, der ist schon zu Tode gefallen. Sehr gut. Und. Nein! Schießt auf Axt! Verdammt! Zu, zu wenig geübt, glaube ich. Zu wenig geübt, eindeutig. Ich glaube, dass gute Spieler schaffen das wahrscheinlich 10 zu 0, nehme ich mal an. Nur so eine. schießt noch doch! Also mit normalen Schüssen geht da gar nichts. Der Querschuss vor allem war schon ganz ganz nice. Ähm, du könntest mal zu mir passen hier und ich versuche wieder meinen Superschuss. Äh, und. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. War der drinnen oder war der abgewehrt? Ah, Mist, der war abgewehrt. Verdammter Mist. Man hat nämlich nur fünf von diesen Superschüssen pro Halbzeit. Ich glaube, fünf waren es. Nur so am Rande erwähnt, dieses Spiel gibt es auch für den Gameboy. Ähm, ich habe es damals nur im Gameboy gehabt. Ähm, war richtig, richtig fein, das Game. Am Gameboy. Obwohl ich vor Fußball nicht stand, aber hat richtig, richtig Spaß gemacht. Eieieiei. Ich habe es aber nie im Multiplayer gespielt, muss ich gestehen. Komm uh, an zu mir zu mir zu mir zu mir und BÄM! Ach, daneben gehüpft ich blödi so passt zu mir mal Junge jetzt versuchen wir da einen ja ah, nix das war nix ja ja ja ja ja ja passen passen passen passen passen und BAM! Jetzt geht er rein, oder? Yes! Die Animation auch noch, wie ins Tor einschlägt. Super ist das. Ganz feines Game. Das beste Fußballgame am NES, Leute. Ich habe zwar noch nicht alle NES-Games gezockt, aber ich sag das einfach mal so. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Schieß rein, schieß rein! Achs! Den fallen wir hier weg, hier. Den Jungen hier. Nein! Weg mit dir! So, ein bisschen Schmerzen hier. Schmerzensgeld. Nein. So, und zu mir bitte. Ich versuche ihm um dribbeln So, da. Ich ziehe rauf und... Yes! 4 zu 0. Ja vielleicht schaffe ich das 5 zu 0 noch vor der Halbzeit. Hi, hey, das wäre nice. Ich bin gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel ihr schafft. Das, das, da bin ich gespannt. Könnt mir auch reinschreiben, wenn er weniger sich schafft, dann freue ich mich, dass ich nicht das Schlechteste bin. ax komm an Schieße rein. Mach ihm rein, Rudi. Mach ihm rein, Rudi. So, da. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber. Mach ihm rein, Rudi. Hört sich einfach besser an. So, da. Vielleicht solltest du ihn mir abgeben hier und ich mach den hier. Und... Na, nix. Drüber misskick misskick So ein Mist. Okay. Ah, der ist schon tot. Da lebt nichts mehr. So. Okay, ich werde versuchen. Schießen oder reintribbeln. Ich versuche wieder reintribbeln. Den ausweichen hier. Achs! Ja, ich ja diese. Schieß, schießen rein! Ah, war ist nicht ganz richtig gestanden. Ähm, diese Tricks mit dem reintribbeln gehen natürlich bei den nur bei den schlechten Mannschaften, also bei den ersten. Später geht es dann nicht mehr. Da muss man sich dann schon ein bisschen mehr anstrengen. Zu mir weiter. Zu mir. Habe ich noch einen Superschuss über? Ich versuch's. Ja, ich habe keinen Superschuss mehr über. Eieiei. Keine Kraft mehr für Superschüsse. Muss ich so versuchen. Ähm, kannst du aber trotzdem zu mir passen. Ich stehe nämlich frei. Steh frei, hallo. Da liegen schon die Leichen überall. Finde ich super. Passen. Ah, ja, passen, ich soll doch da schon na Warum passt der so weit zurück? Was soll der Mist? So, da, zu mir bitte. Zu mir. Na, der eine muss da noch weggefolgt werden. Der stört noch. Junge, du störst! So, da. Und... Yes! Hoah! Ihr seht, ich habe richtig Spaß mit dem Spiel. Obwohl ich Fußball gar nicht so mag, Leute. Man muss nicht Fußball mögen, um gern Nintendo World Cup zu spielen. Es ist absolut nicht notwendig. Ich kann mit Fußball nicht so viel anfangen. Würde niemals FIFA spielen. Aber das macht, das macht echt Laune. Schießen rein. Mach ihm rein. Nochmal. Da. Geht schon. Und rein damit. Äh, wo bin ich überhaupt? Rein. Gut, da bin ich. Alter, ah, hat uns beide gefreut Zu mir. Ja, das war nix. Das war nix. Na, Zeit ist gleich aus. Halbzeit ist gleich. Gleich ist Halbzeit. Folgen wir den noch mal schnell um die Ecke da. Na, das war's. 15 in der Halbzeit. ja ja ja ja Ob sich dann noch ein 10-0 ausgeht, sehen wir jetzt gleich nach der Halbzeit. Strategie auf die Pfeife. Ich. So, dann. Wer braucht schon eine Strategie, wenn er so viel Talent hat wie ich? <lacht> Herrlich. Selbstüberschätzung ohne Ende. Kommt zu mir, passen. Pass zu mir. Na, das war nix. Gut, ich muss mich selbst drum kümmern. So. Na! Ah. Und wieder zu mir zurück. Sehr gut. Und. Yes! Drehen ist er. Nochmal. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Schnell, mach doch was. Nein, der darf kein Tor schießen. Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Oh. Wie peinlich. Wie peinlich. Okay. Ah. So. Mal versuchen da auszuweichen. Ah, nein, da kickt mich hier weg. So. Was für eine Schlacht. Komm on, komm on, komm on Und ab ins Schlafeland. Zu mir passen bitte. Und... Bah, daneben. Verdammt. Zu mir. Nein, ah, da hätte ich passen müssen. So da, weg mit dir. Yes! 7 zu 1. 7 zu 1. Das kann sich noch rausgehen, das 10 zu. Das 10 zu 1, 10 zu 0 wird sich nicht mehr ausgehen. gibt es irgendeine Regel, dass man ein Tor abgezogen bekommt? Ich glaube nicht. Äh, zumindest nicht in diesem Spiel. Kann ähm, man. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. So. Ist auch so super. Man kann einfach nur den Ball bekommen, indem man den anderen fault. andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer braucht denn noch was anderes? Nein, daneben. Achs. Ja, diese müsste ich auch ein bisschen üben. Da ist echt versäumt. Versäumtes Glück hier mit diesen Fallrückziehern. Ja, ah, der hat mich jetzt hier gekillt. Na, ah, der und Ah, ich wollte dann im reinköpfeln So schön wollte ich das machen. Hm. So da, wo ist er? gut und nein, ramm im Dach. Gleich mal zu mir abgeben. Danke sehr. So, da. Und da durchziehen und. Nein, schießen. nicht. Nicht zu mir. Nein, doch. Come oh, on. Wo hast denn du Fußballspielen gelernt? So. Her damit. ja mit dem Ball. Und. Yes. Na, der war drüber. Blöder Dormann. Der stinkt, der Dormann. Das sieht man doch. Ja, beim Fußball da kommen natürlich Emotionen hoch. Sogar bei mir. Ah ja ja. Komm on! Der der der wird's weggebrezelt. Nein, brezelt ihn weg, den braucht niemand. Der kann nix. So. Ausweichen, Ausweichen und yes Tor, Tor, Tor, Tor. 8 zu 1. So, ich stelle mich da jetzt hier hin. Warte auf einen Pass und. Ball hier! Daneben. Peinlich. Zu mir bitte. Danke sehr. Und jetzt geht's los. Dribbel, dribbel, dribbel. Ah, da, lebt noch, da leben wir zu viele. Ah, da leben noch zu viele. Es geht so nicht. Da müssen einfach mehr Gegenspieler sterben hier. Der da zum Beispiel hier, der ist dafür. Ah, und. Nein! Ich blöd, dass man den Dormer nicht fallen kann, geschaut. Oder kann man das irgendwie den Dormann fallen? Kein Plan. Ja, ja, es ist absurd, aber es ist wirklich eines der besten NS-Games. Und ich muss unbedingt mal zu viert spielen. Ist sich sicher die richtige Garde. Ah, ich wollte ihm eigentlich hier zu mir lo lotsen, aber. Okay, der ist eh schon hinüber da. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Ich stehe frei. Und ah, neben. Gleich mal ins Tor schießen. Na, ah, nix. Na, ah, yeah. ah, ich muss das selber in die Hand nehmen. Ich muss das mehr selber in die Hand nehmen. Ich sehe das. So, Geht schon zu mir. Noch mal. Ich versuche noch mal mit dem Fallrückzieher. Und yes. Komm an. Nix eh extra weit unten gestanden in der Hoffnung, dass das geht. Ah, ja, ja, ja, ja. Na, mit den 10 zu 0 ah, das wird knapp. Ja, das wird knapp. So. so, vielleicht zu mir passen noch einmal. Okay, da ist ein tiefer Pass. Nix. Ha, ich eigentlich gewusst, was ich machen soll. Da waren mir einfach zu viele Gegner. So, her damit. Ja mit dem Ball. So, danke sehr. So, na. Dem haben wir ausgetrickst. Achs, komm an. So knapp. Sekunde hat gefehlt. Na, nicht einmal weniger. Ich habe schon auf Schießen gedrückt und. Ah, so wird das nichts. Komm an. Und. Yes! Ah, vielleicht gibt's es doch noch was. Ein Tor noch. Dann habe ich 10 Tore geschossen. Nein! Der darf kein Tor schießen. Der darf auf gar keinen Fall ein Tor schießen. Nein! Nein, nein! Sich da immer herumfuscht da hinten. Schrecklich! So spielt kein Profi. Das soll zu mir passen. Und. BÄM! Ah, Wieso hält er denn immer? Verdammt, blöder Dorman. Der ist viel zu gut. So, so, tschüss, weggefallt den Typen mir. Ah, nein. Zu mir passen. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen. Passen, schießen. Ah, der ist da ist Ah, wo? Was macht er denn? Grr. Uh. Nein! Macht. So knapp, so knapp, so knapp, so knapp. Noch vier Sekunden und es ist gleich aus. Oh, das geht nicht mehr aus. Ich kann noch einen Fallrückzieher probieren. Ah, nein, es geht nicht mehr aus. 9 zu 1, Leute! 9 zu 1! Deutschland gegen Kamerun. Na, haut mir mal euer Ergebnis in die Kommentare rein. Richtig feines Game. Richtig fein. Ich verlinke euch gleich hier mal das nächste des spiel Könnt ihr gleich draufklicken. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn ihr mehr sehen wollt. Da unten gleich mal abonnieren. Dann bekommt ihr jedes NES-Game direkt in euer abo -Fach. Und ich sage ciao ciao. Bis zum nächsten Mal.